So, Hefte raus, Klassenarbeit. Frage Nummer 1. Alexa, was ist der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz, Deep Learning, Machine Learning und NLP? Im Allgemeinen bezeichnet künstliche Intelligenz, Key oder auch I, erster ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit dem Schreiben von Computerprogrammen beschäftigt, die kreativ Probleme lösen können, zweiter insbesondere bei Computerspielen eine nachgeahmte Intelligenz, Womit durch meist einfache Algorithmen ein intelligentes Verhalten simuliert werden soll. Äh, haben Sie was kapiert? Ich glaube, wir sollten uns das noch etwas genauer anschauen, oder? <lacht> Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und ich helfe Ihnen zusammen mit meinem Team dabei, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Wenn man sich über eine Sache wirklich nicht beklagen kann, dann ist es ein Mangel an Buzzwords und künstliche Intelligenz mit allem was dazugehört ist ganz sicher momentan in den Top 10 der inflationärsten Begriffe. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und ist eigentlich immer künstliche Intelligenz drin, wo künstliche Intelligenz draufsteht? Das klären wir jetzt und in weniger als 10 Minuten sind sie schlauer als 90% ihrer Mitmenschen und äh, als Alexa. Also von vorne. Künstliche Intelligenz oder manchmal auch KI abgekürzt ist exakt dasselbe wie AI, was nämlich einfach nur die Abkürzung für den englischen Begriff Artificial Intelligence ist. Check, schon was gelernt. KI fasst allgemein all das zusammen, was irgendeine Art von Intelligenzleistung von Maschinen bezeichnet, die sich daran orientiert, was einen Menschen intelligent macht. KI ist also der Oberbegriff für alles, was sich da an Spielarten so tummelt. Manchmal werden sie vielleicht von schwacher KI und starker KI hören. Und obwohl sich natürlich alle, die sich damit beschäftigen, kräftig auf die Brust trommeln und erzählen, wie mächtig die KI ist, die sie erschaffen haben, ist alles, was heute im Jahr 2019 technisch möglich ist, schwache KI. Damit will ich nicht sagen, dass die Fortschritte auf dem Gebiet nicht riesig wären, aber nach wie vor ist keine Maschine bisher dazu in der Lage, auch nur in die Nähe menschlicher Intelligenz zu kommen. Und das wäre nämlich starke KI. Wie gesagt, bis heute, Stand Sommer 2019, bleibt das Science Fiction. Was? Was? War da nicht dieser Schachcomputer, gegen den es schon seit Jahren kein menschlicher Gegner mehr aufnehmen kann? Langsam, zu dem komme ich noch. Den gibt es tatsächlich. Aber wenn wir mit dem Video durch sind, wissen Sie, warum auch der nur schwach intelligent ist. Schwache KI bedeutet aber nicht, dass das Ergebnis nicht extrem beeindruckend sein kann. Oder Alexa? Hä? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du mich nicht einfach nach dem Wetter fragen oder so? Na, später vielleicht. Nun haben wir noch ein paar Begriffe, die im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz immer wieder fallen. Vor allem Machine Learning, Natural Language Processing und Deep Learning, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Fangen wir also mit dem ersten Begriff an, Machine Learning. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass durch bestimmte mathematische Prozesse ein Computer dazu in die Lage versetzt wird, selbstständig zu lernen. Das klingt relativ wenig, wenn man das in einem Satz beschreibt, ist aber tatsächlich ein ziemlicher Fortschritt. Denn in der Vergangenheit war es bisher ja mal so, dass Computer erstmal doof waren und dafür immer doof blieben, wenn ihnen nicht über Software bestimmte Dinge beigebracht wurden. Oder Alexa? Was? Ich habe mir gerade ein Sandwich gemacht? Sorry. Okay, da machen wir erstmal ohne dich weiter. Als nächstes zum Natural Language Processing. Aufgepasst, das wird manchmal mit NLP abgekürzt, hat aber nichts mit esoterisch kuscheligen Kommunikationstechniken zu tun, sondern mit der Verarbeitung von geschriebener oder gesprochener Sprache. Das ist jetzt nichts Neues. Digitale Texterkennung, ob jetzt gesprochen oder geschrieben, existiert schon seit Jahrzehnten. Allerdings konnten erst durch die Möglichkeiten selbstlernender Maschinen echte nennenswerte Fortschritte gemacht werden. Deshalb basiert NLP nach wie vor zwar auf festen Regeln und Mustern, aber vieles eben auch auf den Möglichkeiten von Machine Learning. Nun zum letzten Punkt und damit zu einem ganz besonderen Teilbereich des Machine Learning, nämlich dem Deep Learning. Deep Learning simuliert neuronale Netze und versucht so besonders effizient und selbstständig zu lernen. Über diese neuronalen Netze kann der Computer, wenn er einmal ein Muster zu welcher Frage auch immer erkannt hat, diese Muster dauernd an neuem Input ausprobieren und über Versuch und Irrtum sein eigenes Muster immer weiter verfeinern und treffsicherer machen. Im Prinzip ist das so, wie wenn Sie beginnen, sich mit Wein zu beschäftigen. Am Anfang schmeckt das Zeug irgendwie immer gleich, irgendwo zwischen sauer und bitter. Aber je häufiger Sie probieren und auf die einzelnen Details achten, desto besser fällt es Ihnen, einzelne Rebsorten zu unterscheiden, Regionen, Jahrgänge und so weiter. Und genau so, wie Sie beim Wein vielleicht einfach erstmal mit der gröbsten Frage anfangen, ob es nämlich eigentlich ein weißer oder ein roter Wein ist und sich von dort immer weiter in die Details vorarbeiten, genauso funktionieren die einzelnen Schichten in den neuronalen Netzen des Deep Learning. Wenn ein Deep Learning Algorithmus erstmal erfahren genug ist, kann er mit sehr großer Treffsicherheit einen völlig neuen Input erkennen und richtig deuten. Genau wie ein Weinkenner dazu in der Lage ist, einen Wein zuzuordnen, den er vielleicht noch nie vorher getrunken hat. Also kommen wir nochmal zurück zu unserem Schachcomputer, gegen den kein menschlicher Gegner mehr eine Chance hat. Dieser Computer hat es über eine riesige Anzahl von Zügen, die er gesehen und zum größten Teil einfach mit sich selbst gespielt hat und über neuronale Netze und Deep Learning Mechanismen einfach zu einem so viel größeren Erfahrungsschatz gebracht, als ihn ein Mensch überhaupt jemals haben könnte. Und während Sie jetzt gerade dem Bildschirm sitzen und dieses Video schauen, geht der Schachcomputer gerade in Gedanken tausende von Partien durch und deutet die Zusammenhänge zwischen Zügen und deren Ergebnissen. Die beeindruckende Leistung, jeden menschlichen Gegner im Schach zu besiegen, ist also hauptsächlich neuronalen Netzen und einer riesigen Rechnerleistung geschuldet. Trotzdem ist das nach wie vor schwache KI, denn für starke KI müsste der Computer zum Erkennen von allen Zwischentönen in der Lage sein, die bisher nur Menschen erkennen. Zum Beispiel vom Verstehen von Ironie oder Humor oder der Fähigkeit zur Empathie. Und das müssen wir Menschen vielleicht zum Glück bisher immer noch selber machen. Oder Alexa? Also wenn ich Arme hätte, dann würde ich dich jetzt drücken. Das war so ein tolles Video heute. Was ist der Unterschied? Warte mal, ich guck nach unten, weil die steht dann ja sozusagen da. Immer künstliche Intelligenz drin, wo künstliche... Ein ganz schöner Zungenbrecher. nicht dieser Schachcomputer, gegen den schon seit Jahren kein menschlicher Gegner mehr aufnehmen. Ja, scheiße, das ist ein Mikrofon rausgefallen.